Hallo und herzlich willkommen zu Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Dies ist Folge 38 der zweiten Staffel und sie trägt den Titel Monster. Monster ist ein Gedicht aus dem Jahre 2022 und aus der Kategorie Philosophisches. Ja, da bin ich endlich wieder. Ähm, in der vergangenen Woche hat es ja keine Folge gegeben. Das hatte ich auch angekündigt. Ich hoffe, dass ihr äh, die Woche trotzdem gut verbracht habt. Oder besser gesagt, die letzten zwei Wochen. Ja, so lange war der Abstand noch nie. Reklame. Reklame. Ja, ich habe einen neuen Reklame-Jingle. Ja, mal gucken. Ob ich den so beibehalte, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn zu basteln. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine sozialen Kanäle zuzugreifen. Außerdem könnt ihr Kommentare hinterlassen, meine Podcast-Folgen hören, meine Gedichte nachlesen, auf meinen Blog zugreifen und vieles, vieles mehr. Ich wäre natürlich tot glücklich, wenn ihr mir Feedback hinterlasst. Ihr könnt mir da auch E-Mails schreiben und und und. Außerdem wäre ich froh, wenn ihr diesen Podcast abonniert und ihn auch bewertet. Das geht unter anderem bei Apple Podcast oder bei Amazon Podcast oder bei Spotify und eigentlich bei allen größeren Podcast-Plattformen. Das heutige Gedicht klingt etwas düster, soll es aber auch. Monster Brücken in die Dunkelheit Das Tageslicht ist noch sehr weit Die Schatten tanzen um das wenige Licht Und das Licht erreicht dich nicht In den tiefschwarzen Inseln ertönt ein Kichern Das Mondlicht kann niemanden wirklich sichern Die Monster, die im Dunkeln lauern Werden auch die Dämmerung überdauern gepfletschte Zähne blitzen wie kleine Gewitter im Augen glühen Flammen wie Splitter. Die Monster, die in der Kälte wohnen, sind allesamt deine eigenen Dämonen. Monster habe ich geschrieben, weil ich denke, dass wir alle unsere eigenen inneren Dämonen haben. Diese sind individuell verschieden, sehen anders aus, aber haben eine ähnliche Wirkung auf uns alle. Der eine oder andere beherrscht seine Dämonen und manche werden von ihnen beherrscht. Bei mir ist das unterschiedlich. Oft habe ich sie ganz gut im Griff, aber dann gibt es wieder Phasen, in denen ich mich ihnen nur schwer widersetzen kann. Wie ist das mit euch und euren Dämonen? Schreibt es mir in die Kommentare oder per Mail. Ja, das war die dieswöchige Folge. Ab jetzt wird es wohl wieder regelmäßig eine neue Folge geben, so dass wir uns hoffentlich dann in der nächsten Woche wiederhören zu einer neuen Folge von Poetry Cop, ein Gedicht pro Woche. Das wäre dann am kommenden Samstag. Ich freue mich darauf und ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Ansonsten verabschiede ich mich. Habt eine schöne Zeit. Habt viele gute Tage und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao, bis bald, euer Thorsten.